Ja, hallo meine Lieben. Heute ich ähm, ich hier ich habe mein Telefon dabei. Und es geht nämlich darum, ich werde heute gleich ein Interview haben, ich glaube es waren die oberösterreichischen Nachrichten, und die rufen mich dann an, sollten nämlich seit vor 10 Minuten schon angerufen haben. Wenn das für die Journalistin okay ist, werde ich das Interview hier mit euch aufnehmen und dann als Video online stellen. Mal schauen, ob es Sie so was okay ist und wie es dann wirklich wird. Wir sehen uns gleich wieder. Sie bereit, Herr Habacher? Ja. Gut, dann darf ich mit meinen Fragen anfangen. Sie halten beim Mattenstift im Boden ein Referat. Worum wird es bei diesem Referat gehen? Ähm, ja, der eine Teil wird sein, dass ich mal über mich erzähle, wo ich herkomme, wie ich überhaupt dorthin gekommen bin, weil damit kann man auch ganz gut erkennen, wie sich die, äh, wie das Leben für behinderte Menschen entwickelt hat. Das heißt, ich habe ja von zu Hause wohnen über eine Einrichtung bis hin jetzt zu Selbstwohnen, von der Sonderschule über normaler Hauptschulabschluss bis zur Matura, und Studium, und äh, jetzt Selbstständigkeit, und natürlich dazwischen äh, Behindertenwerkstätten. Das heißt, ich habe irgendwie alles mal ausprobiert, und bin den Weg durchgegangen, und, ja, und das werde ich einerseits erklären, oder halt einen kurzen Abriss geben über meinen Werdegang, und dann geht es mir darum, da ich selbst ja <lacht> Entschuldigung, da ich selbst YouTuber bin, und mich sehr mit dem Netz beschäftige, und äh, Social Media auf ihn bin, ist mir schon vor Jahren aufgefallen, dass äh, das Netz die Möglichkeit bietet für behinderte Menschen, sich, ähm, ja, gewisserweise Gehör zu verschaffen, oder ihre Geschichte rauszubringen. Und das jetzt im Kontext der Veranstaltung, die ja im Grunde darüber, oder darum geht, wie können Einrichtungen sich weiterentwickeln, oder vor allem die Diakonie, ihren Service für Menschen mit Beeinträchtigung, aber auch im Hinblick auf die ökonomischen Entwicklungen. Und das ist ein spannendes Feld, weil durch die, ich sage mal Emanzipation, oder Awareness, die behinderte Menschen äh, bekommen, also sie sehen immer mehr Menschen im Netz, die sagen, hey, ich lebe so, ich mache das so, oder wir haben eigentlich diese Rechte und diese Rechte, und wenn ich zurückdenke am Altenhof, wo ich früher gewohnt habe, früher, weiß ich, dass viele das gar nicht wissen, dass man auch anders leben kann. Und durch das Netz und durch die Medien und dadurch, dass es Handys gibt und man sie das dann zu Hause überall anschauen kann, wird da glaube ich ein, ein, ein, ein ähm, Wechsel in der Behindertenszene, glaube ich, kommen. Oder ein Bewusstsein sich bilden. Wie leben Sie heute? Ah, meine eigene Wohnung. Ich bin seit vier Jahren selbstständig. Was machen Sie? Ah, ich bin Social Media Berater. Ich mache Videoproduktionen. Und eben Speaker. Speaker. Okay, das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Speaker, ich spreche. Ach so, okay. Speaker, okay. Ah, Die Erfindung, Sie ist ja von den oberösterreichischen Nachrichten, oder? Genau. Und ihr Name war nochmal? Mein Name ist Dietlind Hebestreit. Hebestreit? Hebestreit. Hebestreit. Hebe okay, cool, danke. Ich lebe davon, ja. Okay. Also ich bin jetzt kein, kein reicher Mensch, aber meine Rechnungen sind bezahlt. Mhm. <lacht> Sonst würde ich es nicht gesagt, machen. Sie haben, Sie haben alle möglichen Dinge ausprobiert. Ähm, was hat Ihnen gar nicht gefallen? Mhm. Gar nichts gefallen? Kann ich nicht sagen. Weil die, ja. es, es war ja alles eine Entwicklung, ein Prozess. Ähm, ich habe alles gemacht, habe alles durchgemacht, und habe in jedem Bereich was gelernt, und habe mich weiterentwickelt, also. Mhm. Was äh, haben Sie studiert? Publizistik. Mhm. Und ich, mein, ich kann heute sagen, dass ich nicht mehr in einer Einrichtung leben möchte, wo ich. Uh, warten muss, bis ich aufs WC kann oder wo ich nur, wo ich nur an gewissen Tagen duschen kann oder wo es essen um, um, um bestimmten Zeiten gibt und also wo man so aufgrund des Schichtbetriebs der Mitarbeiter einfach an gewisse Routinen gebunden ist. Also das möchte ich nicht. Oder nimmer. Die größten Hürden sind mal in erster Linie, ja, die Gebäude, das Baurecht. Es gibt einfach zu wenig barrierefreie äh, Gebäude. Selbst neue Gebäude sind jetzt nicht immer, äh, also sie wird schon besser, aber auch wenn jetzt renoviert wird, zum Beispiel, ich, ich lebe in Wien, da gibt es ja natürlich diese wunderschönen, 60er- und Jahre-Bauten, die halt dann vier Stufen haben, und dann kommt man zum Lift. Und das ist halt eine richtige mühsame Geschichte. Oder diese, diese Hochhausbauten, die bekommen jetzt außen einen Lift dran gebaut, aber dadurch, dass der außen dran ist, geht er natürlich immer nur in den Halbstock. Und das bringt natürlich auch nicht viel. Ich meine, es ist angenehmer für Menschen, das heißt, sie haben nur mehr einen Halbstock gehen müssen. Mhm. Und sich sogar aussuchen können, ob sie runter oder rauf gehen. Mhm. Aber... Wenn man, rollst, dann man unter, dann das nichts. Genau. Mhm. <lacht> gibt noch für Hürden? Ja. Wenn es jetzt ums Alleinleben geht. Ja, man braucht halt, wenn man Sachen mehr selbst machen kann, Unterstützung. In dem Fall in Wien habe ich halt die Assistenz. Die gibt es, glaube ich, auch im Oberösterreich. Ja. Wobei es wird wahrscheinlich in Wien auch so sein, dass es die nicht uneingeschränkt gibt. Das heißt, es hat nicht jeder so viel Assistenz, wie er braucht. Ähm, da würde mir jetzt nicht festlegen drauf. Ich glaube, natürlich gibt es immer Einzelfälle bei Menschen, die extrem hohen Bedarf haben, dass dann, äh, also nicht, 10 Stunden, 20 Stunden zu wenig sind, und die 20 Stunden aus dem Monat gerechnet scheint jetzt nicht viel, aber für jemanden, der 24-7-Betreuung braucht, ist diese Menge. Mhm. Das heißt, es gibt schon welche, die zu so wenig haben. Also in Oberösterreich gibt es eine Warteliste, das weiß ich zufällig. Ja, in, in Wien ist das System anders, aber ich weiß nicht, ob jeder in Wien, der Assistenz beantragt, sie bekommt. Da bin ich, da bin ich echt mhm. überfragt. Ja. Da würde ich empfehlen, dass Sie bei WAC selbst oder bei Bizeps nachfragen. Ja. Wobei, in dem Fall geht es mir eh um Oberösterreich, und da okay. bin, ich, bin ich eh ganz gut informiert. Gut, da glaube glaub ich jetzt mal Ich kenne mich da ziemlich Aktivenz aus. Braucht man, gesagt, was, was braucht man noch, wenn man alleine lebt? Hilfsmittel werden wahrscheinlich ein Thema sein? Nee, die Wohnung sollte natürlich barrierefrei sein. Oder halt so gut wie barrierefrei. Mhm. Wie schaut es mit Arbeit aus? Dass man genug Geld verdient, um alleine zu leben? Das ist wie bei Ihnen wahrscheinlich. Es haben... aber die Möglichkeiten, wenn man im Rollstuhl sitzt, sind halt eingeschränkt. Zum Beispiel. Ja, das ist. Ich habe einen Sohn, der im Rollstuhl sitzt, der auch alleine lebt. Okay. Und was macht er? Der ist IT-Techniker und arbeitet bei einem Helpdesk. Ja, nicht Bei der Livest. Okay. Das ist eines der Beispiele, wie es funktioniert. Ich kenne aber viele andere Muskelkranke, bei denen es nicht funktioniert. Ja, ja, das ist. Ja, natürlich. Ähm, ja, ich mein, ich habe mich selbstständig gemacht, 2012, auch nicht ohne Grund. Ich habe während dem Studium in einer Werbeagentur gearbeitet als Werbetexter. Das hat auch gut funktioniert. Nur ist die Werbe-Szene, -Werbe die Kreativszene halt eine sehr äh, einer hohen Fluktuation äh, ausgesetzt. Das heißt, äh, oder Rotation eigentlich. Der Kunde geht weg von der Werbeagentur, weil er mal was Neues ausprobieren will. Das heißt, es fallen auf sofort zehn Plätze weg, Arbeitsplätze. Und diese Menschen gehen dann einfach zu anderen Agenturen, weil in jeder Agentur geht irgendwo wer und kommt wieder ein neuer Kunde und dann werden wieder neue Leute gebraucht. Und als Vorstellungsaufer ist man halt so sehr eingeschränkt, weil die meisten Agenturen nicht barrierefrei zugänglich sind. Und das habe ich schnell kapiert, und da war dann für mich ah, klar, okay, dann ja, außerdem habe ich dann einen Wechsel von Werbung zu Social Media gemacht, mhm. und da, da war es dann einfach irgendwie klar, dass ich mich selbstständig mache, weil mhm. der gestern der triffst du den Kunden entweder bei ihm, oder du, du triffst ihn am Kaffeehaus, besprichst alles, oder machst alles über das Telefon, und äh, es ist einfach viel leichter, nur kurz zum Kunden reinzugehen, als wie jetzt im Büro äh, arbeiten zu können oder zu müssen. Mhm. Und ich muss auch gestehen, ich würde es jetzt nicht mehr tauschen. Also ich liebe meine Freiheit, ich kann mir die Arbeit selbst einteilen, und ich habe immer jeden Tag andere, andere Sachen zu machen. Und das ist sehr spannend eigentlich. Und bezieht sich wahrscheinlich aber auch auf die Art des Lebens. Ja sicher. Frei entscheiden zu können, was man wann macht. Ja, also das ist einfach... Wenn man nicht an eine Bürozeit gebunden ist, oder an einem Chef, mhm. dann ist da einfach viel, viel Freiheit drin. Mhm. Darf ich kurz noch zu Ihrer Behinderung fragen? Mhm. Wie beschreibe ich am besten, wo Ihre Einschränkungen sind? Ich habe Glasknochen, die... Glasknochen, okay. Also Osteogenesis Imperfecta. Bitte? Osteogenesis Imperfecta. Okay, das kann ich jetzt nicht verstehen, das wird ein Leser wahrscheinlich auch nicht verstehen. Das ist der lateinische Ausdruck. Mhm. Okay, und Glasknochen. Ja, und seit meiner Pubertät sind die Knochen härter, davor habe ich mir Zwei, dreimal im Jahr Arme oder Beine gebrochen. Mhm. Und ich bin ungefähr 90 cm groß und sitze im Elektrorollstuhl. 90 cm groß, e Und dadurch ergeben sich natürlich einige Dinge, die, ja, eh logisch sind. Also eine geringe Reichweite, ich kann jetzt keine... Kann 5 Liter Kanister Öl hochheben äh, oder schwere große Pfannen. Mhm. Ähm, Haben Sie eine Küche, die für Sie äh, adaptiert ist? Ich kann in meiner Küche äh, ganz nett asiatisch kochen, wenn es sein muss, ja. Mhm. Das kriege ich ganz gut hin sogar. Aber ich habe im Großteil noch das der Assistenz jetzt. 39. 39 und Sie sind Wiener? oder? Nein, ich bin ursprünglich Oberösterreicher. Ursprünglich Oberösterreicher? Wo kommen Sie ursprünglich her? Äh, Kremsmünster. Kremsmünster. Und Sie waren in Altenhof, haben Sie gesagt? Mhm. Und sind dann nach Wien studieren gegangen, nämlich auch. Genau. Mhm. 2001? 2001. Mhm. nach die wichtigste Botschaft, wenn es jetzt ums Thema alleine leben oder selbstbestimmt leben für Menschen mit Behinderung geht. <lacht> Dass jeder die Wahl hat, das zu machen. Also jeder sollte die Wahl haben, das zu machen. Oder kennenzulernen zumindest, ja? Es ist natürlich nicht für jeden das Richtige, Manche sind ja nicht überfordert mit den ganzen Sachen. Weil ich muss schon äh, vier, fünf Leute, meine Assistenten koordinieren. Ich muss schauen, dass, sie, dass jeder der Assistenten, wenn ein Kürspüler ausräumt, die Sachen auch dorthin räumt, wo ich sie haben will, und nicht wo er sie bei sich zu Hause hinräumt. Mhm. Weil dann finde ich über kurz oder lang nichts. Ne? Ja, ist eh ähm, ja. Das heißt, Kommunizieren ist ganz wichtig. Anweisungskompetenz, mhm. ist wichtig. Und man muss eine gewisse Organisation haben im Leben. Mhm. Gut. Dann sage ich herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Ähm, der Artikel wird nächste Woche in den oberösterreichischen Nachrichten erscheinen, wahrscheinlich am Mittwoch. Okay, cool. Gut, ich sage herzlichen Dank. Gerne. Und... Danke. Wie schaut es jetzt mit dem Video aus? Darf ich es verwenden? Ja, Sie dürfen es verwenden. Gerne. Super, danke. Gut, ich sage Dankeschön. Okay, ja, schönen Dank, und Baba. Okay. Das war jetzt äh, mein Interview mit dem Obelstreich-Nachrichten. Nächsten Mittwoch Österreich nachrichten kaufen, Leute. Mal schauen, was drinnen steht. <lacht> danke und tschüss!